Hey Leute, willkommen bei Muffler Gaming. Wir spielen mit der Hearthstone heute in Ranked mit unseren Zulog, ja nicht Zulog, unseren doch Zulog. Keine Ahnung, unser Zudeck. Ich habe echt eine schlechte Auswahl erwischt. Packt einfach mal alle weg. Wir spielen gegen den Hunter. Das wird wohl eine schnelle Runde sein. Ich bin bereit, kurz einen Prozess mit denen zu machen. Sollte er doch seinen Cousin holen, Alter. Ah, der hat keinen Zug. Spiel ich den? Ja, ich spiele den. Auch wenn ich dafür die zwei Damage verliere, das ist mir jetzt egal. So kann ich traden, falls er gleich was spielen kann, mit zwei Leben wahrscheinlich sogar wenn er mit drei Leben spielt kann ich traden wenn er was mit zwei leben spielt kann ach spielt gar nichts okay ist natürlich ideal das bedeutet ich kann den hier auf dem leeren feld und ziemlich früh raushauen das heißt ich kann ihn jetzt immer mehr hochbuffen so was machst du mein freund zeig mir deine karten sag es nicht er macht wieder hero power weil er nichts spielen kann und es kommt er bereitet sich vor hero power wow Bruder, was lol ist nicht sein ernst Ja, da bekommt er ein wow diesen komplexen zug da hat er das verdient ich hätte gerade fast mein Minion umgebracht. Was starr denn los? So, jetzt zeig mal, was du drauf hast, Alter. Du Philipp, da ist einfach Philipp. <lacht> ah, mach so. Der macht so. Okay. Dann ist das hier der Plan. Ich mach so ihn eine ich hoffe das trifft einen von denen los treffe einen von denen perfekt dann ziehe ich noch eine karte und gib ihnen einen damage genau so soll es laufen jetzt kann er allerdings wenn er seinen trap hat ähm, fire trap kann er ihn ja haben dann kann man ganz feld töten außer ihn hier und der ist nicht gerade der Star. Oh, oh, das. Oh, oh, oh. Der erwischt mich voll. Sehr gut von denen. nur auch sehr ja, gerne. Jetzt freut sich. Jetzt denkt er sich. Ich denke sich, ich hab dich voll outplayed, du Wichser. Oh, will ich das? Ich will das nicht. Den hier. hier eine Karte und rauf geht in die Fresse ich meine natürlich reingeht in die Fresse oh jetzt haut er hier den fetten Taunt raus der will richtig Welle machen Oh, hätte ich das gewusst, dass ich diese Karte jetzt ziehe. Unlucky würde ich mal sagen. Kommt Treffin. Perfekt. damit spiele ich zum Beispiel um einigen Karten ruby Hound wie heißt das Sound of the Wild glaube ich das wo er für jeden meiner Karte ein 1-1 bekommt okay Verdient er zwei karten für eine die karte sehr schlecht oh oh lol das hat er gut gespielt kriegt er noch ein Play rein so, wie mache ich das? Erstmal ziehe ich eine Karte. Dann spiele ich ihn einfach mal. Oh, ich bin in den Bein gestoßen. Weil ich so talentiert bin. Oh, will er noch... Oh, oh, oh, da richtig rein. Da sage ich mal kurz Danke. Oh. Verliere ich den? Mache ich das? Weil ich würde sowieso einen verlieren. Das heißt, ich kann das... dieses Spiel. Das war auf jeden Fall ein... Ich denke, das war ein guter Zug, auch weil ich meinen 4-3 äh verloren habe. Oh, jetzt kommt es. Jetzt kommt Raus. Oh. Wow. Oh jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt will er mir Probleme machen. Der denkt sich so, dich fick ich jetzt. Krieg ich das? Ja, doch. Das kann man sich schon mal gönnen. Die runde kann auch richtig knapp werden mir geht langsam der damage aus und das Le ne, nicht das damage ähm, mir geht das leben aus Combo, der mich weg niemals das bringt er nicht wow wow Well played, mein freund Krass, krass, krass, krass. krass. Könnte ich mal einen Stern verlieren. Wir <lacht> öffnen jetzt noch ein Paket. Einfach so. Ups, ich sollte erstmal ein Paket kaufen. Shop. So einmal so kurz Und was ist da wohl drin? Ja, wir haben zwei Rare-Karten und die erste ist oh, oh, shadow Word Ehre schattenwort er und naja das sind jetzt nicht die besten Karten würde ich mal sagen aber ich hoffe es hat euch gefallen mit dieser Folge ich Deutsch nix und ja jetzt geht's zur Endcard ciao